Hallo, herzlich willkommen meine lieben Bierfreunde. Mein Name ist Rainer Kenner und ich bin der Wirt der Kultkneipe liesl im schönen Korscht Armee. Heute stelle ich euch ein sehr süffiges und kräftiges Bier der Distelhäuser Brauerei vor. Das Distelhäuser Export. Ich trinke das Export am liebsten wegen seinem kräftigen und malzbetonten Geschmack. Auch dieses Bier der Distelhäuser Brauerei trägt das Slow Brewing Siegel. Woher kommt eigentlich der Name Export? Um das Bier über die Stadtgrenze hinaus zu exportieren, braute man in früheren Zeiten die untergärige Biere stärker ein. Am Bestimmungsort wurde das Bier mit dem dortigen Wasser auf die gewünschte Trinkstärke zurückverdünnt. Das hielt auch die Transportkosten in einem überabschaubaren Rahmen. Ein sehr schönes, klares, helles Bier mit einer sehr feinbohrigen Schaumkrone. Man riecht ganz deutlich die Malznote heraus. Im Gegensatz zum Pilz, wo die Hopfennote im Vordergrund steht. Die ausgewogene Mischung aus Daubertal, Gerstenmalz und Karamellmalz kommt sehr schön zur Geltung. Ein wirklich sehr vollmundiger und süffiger Geschmack. Prost!